Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video und wie ich es schon erwähnt habe in äh, den vorherigen Demio-Videos auch und in der news Sendung, ähm, dass ich dieses Paket hier verschenken möchte oder als, als äh, ja, verlosen möchte. Das ist das Demio-Set, was es nirgendwo zu kaufen gibt. Äh, das haben wir zu Release-Tag bekommen, also die, die VR-Youtuber, die das, ähm, ja, vorab zeigen durften und, ähm, ja, ist ein cooles Set. Ich... Ich zeige euch jetzt mal ganz schnell, mal ganz kurz, was da so drin ist. Und äh, wen es interessiert, wer es genaue Unboxing sehen möchte, den äh, packe ich mal hier oben in die Infobox. Das Video vom Unboxing könnt ihr euch noch mal nochmal genauer anschauen. Und äh, ja, es ist einmal hier so ein kleines Büchlein dabei, wo die ganzen äh, ja, Charaktere drin sind. Die ganzen Karten sind da erklärt und äh, ja, eigentlich richtig cool gemacht. Ähm, hat man sonst aber ne, nicht so wirklich bei, bei äh, VR-Games, dass man so ein Set dabei hat. Ganz neu kam jetzt zum äh, also, oder vor dem Update von Realm of the Red King dieses Heftchen hier, da sieht man auch noch mal, ähm, ja, die neuen Feinde, den äh, den Rattenkönig, den wir leider nicht gesehen haben, <lacht> weil es einfach zu schwer ist. Also dieses neue Update ist echt die Hölle, wenn man mit vier Leuten spielt. Hier haben wir auch noch mal den Gorgon. Den haben wir äh, auch gestern noch kennengelernt. Und äh, ja, was es sonst noch gibt. Und echt cool gemacht. Also danke äh, an Resolution Games, dass sie mir hier dieses äh, Set zur Verfügung gestellt haben. Ja, und dann haben wir einmal hier so ein Set von, ja, Tabletop-Game-Würfeln, sage ich mal. Ich habe keine Ahnung von Tabletop-Spielen, aber hier sind so verschiedene Würfel dabei. Ähm, ja, ich denke mal, Tabletop-Fans werden mit Sicherheit wissen, für was das alles ist. Angriffswürfel, Verteidigungswürfel und so weiter und so fort. Also wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich habe äh, einmal Hero Quest gespielt, das war's auch. Obwohl ich dieses Genre eigentlich cool finde. Genau, Demio liebe ich. Ich liebe dieses Game. Also kann man sich richtig drin verlieren, meiner Meinung nach. Und äh, ja, dann haben wir noch ein paar Figürchen dabei bekommen. Hier ist dieses, dieser Charakter, der uns äh, am Anfang begrüßt äh, und in den Dungeon geleitet. Ne? Der ist uns ja auch freundlich gesonnen. Und äh, was ich cool finden würde, wenn das äh, Spiel oder dieses Set hier jemand gewinnt, der, äh, ja, solche Figuren, es gibt ja Leute, die sammeln solche Figuren und bemalen die auch. Und äh, da fände ich cool, wenn es wirklich jemand gewinnt, der äh, wirklich mit viel Liebe diese Figürchen bemalt und äh, ja mir dann auch eventuell Foto, Video zukommen lässt, äh, wie die dann nachher aussehen. Also das fände ich richtig, richtig gut, weil ähm, ja, da kann man die so richtig zum Leben erwecken. Ne? Hier haben wir nochmal so einen Riesen-Troll, eine glaube ich, war es. Ne? Und ich glaube, die Figürchen kommen alle aus dem 3D-Drucker. Aber sehen echt sehr detailliert aus. Finde ich echt cool gemacht. Und ich glaube, wenn man dann Händchen für hat, kann man die richtig schön bemalen. Hier haben wir nochmal so, so einen Hexer. Und äh, ja, das Set kriegt man halt aktuell nirgends zu kaufen. Ich weiß auch nicht, ob es irgendwann überhaupt mal ähm, zu kaufen gibt. Hier haben wir so eine Ratte. Nicht der Rattenkönig, aber eine Ratte. <lacht> also, ich finde es cool. Ich finde es auch super, dass äh, ich äh, hier so ein Set bekommen hat. Hier sind so ein paar Sticker dabei, Karten. Ne? Ja, dieses Set könnt ihr gewinnen und äh, ja, wie gesagt, ich würde mich mega freuen, wenn es jemand äh, gewinnt, der eh solche Sachen sammelt, der äh, so wirklich Tabletop-Games sammelt oder diese Figürchen, auch diese World of Warcraft-Figürchen gibt es ja auch und die werden dann schön bemalt und so. Also das finde ich richtig gut, wenn äh, das da jemand gewinnt, der da sowieso Fan von sowas ist. Ne? Also äh, wäre klasse, wenn wär nicht, auch egal, also jeder kann natürlich hier mitmachen es ist natürlich so, dass ich dieses Gewinnspiel jetzt nur für Deutschland mache und, äh, ja, in die Schweiz zu senden oder nach Österreich kann mitunter sehr, sehr teuer sein, kann 35 bis, weiß ich nicht, 50 Euro sein, je nach Zoll und so weiter. Und, äh, habe ich mich jetzt nicht wirklich mit beschäftigt. Also, ich würde den Versand innerhalb Deutschlands komplett äh, übernehmen. Also, es geht auf meine Kappe, ich verlose das hier für euch und äh, zahle dann auch den den Versand. Wenn ihr aber jetzt aus der Schweiz oder Österreich kommt, äh, ihr wollt aber trotzdem unbedingt mitmachen, ähm, können wir so machen gerne, dass ich gerne bis Deutschland bezahle und äh, ihr den Aufpreis dann halt zahlt, was es dann ab der Grenze kostet. Ich, ich weiß nicht, ich habe mich da jetzt nicht wirklich beschäftigt. Ich habe eben mal ganz kurz reingeguckt und habe gesehen, dass äh, der Versand echt mitunter sehr sehr teuer sein kann und je nachdem, ob es dann im Zoll landet oder nicht, wird es dann noch mal teurer und äh, ja, ich weiß nicht, ob das dann wirklich Sinn machen würde, wenn dann jemand von außerhalb der, von Deutschland dann mitmacht. Aber wie gesagt, könnt, könnt ihr dann trotzdem gerne machen, wenn ihr wollt. Und ja, wie könnt ihr mitmachen? Also, ich würde sagen, ihr beantwortet mir folgende Frage und dann ähm, werde ich nächste Woche Mittwoch ähm, ja, eine Verlosung machen von allen Leuten, die da mitgemacht haben, wo die Antwort auch richtig war. Äh, die sind dann quasi im Lostopf dabei und äh, mal schauen, wie viele Leute mitmachen, ob ich das mit einem Comment Picker mache oder auch nochmal per Hand ziehe, Mu müssen wir dann mal schauen, wie viele Leute da Interesse haben und mitmachen. Auf jeden Fall ich habe jetzt, äh, ich glaube, drei Partien Demio gemacht und äh, was habe ich in den drei Partien äh, immer gespielt? Was für ein Charakter? Was der Assassine, war es der Bogenschütze, war es der Zauberer und ich weiß gar nicht, was es sonst noch gibt. Assassine, Zauberer, Bogenschütze und dieser Krieger. Also diese vier Klassen gibt es ja. Welche Klasse habe ich jetzt äh, in den Spielen gespielt? Beantwortet mir diese Frage in den Kommentaren. Und äh, ja, dann seid ihr mit im Lostopf. Und äh, nächste Woche, Mittwoch, ist glaube ich der siebte siebte, gibt es dann die Auslosung für die Miu, für das äh, ganze Set hier. Und äh, ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr zahlreich mitmacht. Ich habe da ich finde es echt mega cool, dieses, dieses Set. Aber ich habe da echt keine Verwendung für. Und ich denke, dass da unter euch Zuschauern äh, mit Sicherheit jemand dabei ist, der damit viel, viel mehr anfangen kann als ich. Der ein schönes Regal hat, der sich die Figürchen da schön reinstellen möchte und so weiter und so fort. Und ja, wie ich schon eben erwähnt hatte, mit dem Anmalen wäre natürlich mega cool. Würde ich dann auch gerne äh, ja, auf meinem Kanal dann auch zeigen, äh, wenn es dann schön angemalt wurde. Und äh, ja, dann wünsche ich euch jetzt mal viel Glück. Und äh, ja, wir sehen uns dann bei der Auslosung. Bis dann. Ciao.